Mein Name ist Gerd Siebald, ich bin Schulleiter der karl heine schule berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig. Die karl heine schule ist ein berufliches Schulzentrum hier in der Stadt Leipzig, besteht aus drei Häusern. Wir befinden uns heute in der Geithainer Straße. Hier werden alle fahrzeugtechnischen Berufe ausgebildet. Das duale System ist, ist eigentlich ein typisch deutsches System, was weltweit sehr gefragt ist. Das ist ein System, wo Praxis und Theorie wunderbar zusammenpasst. Und zeichnen sich dadurch aus, dass die Ausbildungsverträge mit den Auszubildenden, mit den, mit den jungen Erwachsenen, von Firmen geschlossen werden, die sie dann in die Berufsschule zur theoretischen Ausbildung delegieren. Also die, der, der Betrieb, die Firma, das Unternehmen meldet den Auszubildenden bei uns an, der dann automatisch zum Berufsschüler wird. Und, und wir und der Betrieb begleiten den bis zum Ausbildungsende. Also für die technischen Berufe ist es schon notwendig, eine, eine gewisse mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung gehabt zu haben. Die Leistungen und das Interesse auf diesen Gebieten soll groß sein. Also es ist immer der Beruf am Spannendsten, äh, äh, den man sich verschrieben hat, der richtig Spaß macht. Na? Ich selber bin Ingenieur und finde natürlich die technischen Berufe großartig. Aber ich weiß, dass es alle anderen Berufe auch geben muss, sonst würde die Menschheit nicht überleben können. Ich bin die Lisa, bin 19 Jahre alt, komme aus Leipzig. Ich mache eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin in der Porsche Leipzig GmbH. und Mein Berufsalltag sieht so aus, dass ich früh auf Arbeit gehe, von meinem Meister Aufgaben bekomme, die ich zu erledigen habe, zum Beispiel eine Achsvermessung zu machen oder Räder zu wechseln und kriege dann nach und nach wieder Aufgaben, je nachdem was ansteht und bis das bis zum Feierabend. Ähm, zu meinem Beruf bin ich gekommen, ähm, eigentlich durch meine Familie. Sie haben mir viel gezeigt über, um, rund ums Kfz, auch mal ähm, mir geholfen oder mir gezeigt wurden, wie Räder wechseln geht. Ich durfte es selber probieren und so ist halt dann nach und nach auch eine Leidenschaft entstanden. Mein Name ist Christian, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Leipzig. Ich lerne im BMW-Werk Leipzig Kfz-Mechatroniker, bin jetzt im dritten Lehrjahr und ein typischer Arbeitstag, den gibt es bei uns eigentlich nicht. Wir haben einen sehr Abwech abwechslungsreichen Arbeitstag, sprich in der einen Woche haben wir Lehrgänge über Elektrik oder über Motormechanik und die nächste Woche arbeiten wir dann wieder bei uns in unserer eigenen Werkstatt an unseren Schulungsfahrzeugen und haben dort dann Reparaturaufträge oder ähnliches. Bei uns ist hier so geregelt, dass wir zwei bzw. drei Wochen in die Schule gehen und dann vier bzw. sechs Wochen im Betrieb sind. Also den Tipp für die Berufswahl Jugendlichen, den man geben kann, ist, dass man den Beruf wählen soll, der den Neigungen entspricht. Wo man richtig Lust, richtig Spaß dran hat, den später auszuüben.